Köpfe dursten dann des Brunsrande, glühe und die Kiefer klappern mir. Als Fremdling fühle ich mich im eigenen Lande, Frostschauer packt mich vor der Ofentür. Nackt wie ein Wurm, glanzvoll ich präsidiere, lach unter Tränen, warte hoffnungslos. Trost, bin ich nur in der Verzweiflung schoß. Bin ich vergnügt, wird gähnen mich gleich an. Machtlos bin ich und dünk mich dennoch groß. Ich. gern gesehen, verjagt von jedermann. Bin Franzose nicht zum Spaß. Stamm aus Paris, dabei Pontoise. Werd ich am Galgen hochgezogen, weiß ich, wie schwer mein Arsch gebogen. Leute kommen äh, mit dem Wissen oder mit der Erfahrung, wie äh, Kinski spricht Villon in einen Villon-Abend, und da eben anders zu rezitieren, etwas anderes zu machen, etwas Neues zu machen, wird nicht leicht sein. Und ich komme aber mit, äh, mit der Erwartung, dass eben die Sachen etwas anders sind als von Kinski, neu, mit einer... Und äh, ich bin ganz gespannt und äh, ich weiß, das Testament ist kein einfacher Text. Das Tun der Menschen ging wie ein Gespenst der Sinnlosigkeit, stolz durch die engen Gassen. Überstiegen und Brücken, gelte in weiten Gemätern, verkroch sich in winzigen Kammern, drängte sich in Massen um Schafotte, drehte sich im Kreise, immer rascher, rascher, rascher. Nehmt Tinte, Feder und Papier, beeile dich vor Sakrament, was fertig also gleich kopiere. Und so beginnt mein Testament. die wir doch Schätzen, die mir nicht zustehen, laut Gesetz und Recht. Wer Gutes über mich spricht, will mich verletzen. Wer offen redet, <lacht> dünkt mich falsch und schlecht. <lacht> mein Freund ist, wenn mich Glauben machen möchte, dass weiße Schwäne, schwarze Raben, schlägt, mir zur Seite stimmt, was war, was lüge, ficht mich nicht mehr an, was ich erfahren, wer mich in den Wind, ich, hätte gesehen, verjagt von jedermann. Dion ist Täter und Opfer. Billon ist kein Linker. Der ist auch von den Linken zu oft äh, zu so einem Robin Hood gemacht worden. So, so, so. Das war Billon nicht. Billon ist viel brisanter. Ich war völlig platt, als ich hintergehört habe, von wann diese Texte stammen. Das ist, also ich hatte gedacht, ich muss natürlich vor äh, Revolutionär Frankreich, aber ähm, so lange vorher, das war mir also wirklich nicht bekannt. Und das hätte ich auch nicht gemerkt. Ich fand die also auch sehr aktuell. war geil irgendwie, dass. Äh das, irgendwie, das Stück, irgendwie so 1400 noch was, so spielt das irgendwie so und das hat halt, wie der Schnulli eben auch schon gesagt hat, total äh, zeitlos einfach noch ist. Ne? Da mit Kirche, da irgendwie und Also ich kannte Villon vom Namen her und ich wusste auch zum Beispiel, dass der, der immer sehr, sehr anrüchig war und ähm, äh, was weiß ich, im Gefängnis gesessen und was nicht alles. Aber ich kannte von den Texten überhaupt nichts. So treibt Villon auch seinen Spott mit dem ja, damals vorherrschenden Bild von Frau. Verschmähst du solche Leiberufe? Werd Ackerknecht du pflüg das Feld, putz Pferde und beschlage Rufe, so dir es an besserer Bildung fehlt. Doch was du erntest an Entgelt, für Bast und Hand von Fork und Schwenken, vergeudest du wie alle Welt, für Wein und Weiber in den Schenken. <lacht> Heeler, Ablass, Krämer, Halunken, die es zum Glücksspiel zieht, Ob Zinker, Jetter, Einheber, und immer fälschlich schwören sie, und immer fälschlich schwören sie, mit unverfrorenem Gemüt, die Strolche, die an die die an Raub nur denken, tun sie den Profi für meine mein, Weiber in den Schränken für meine mein, Weiber in den Schränken für meine mein, Weiber in den Schränken Was ihr errafft, dann Geld und gut <lacht> Schmuckschuhe wände aus den Schränken Wer tut's, bevor ihr Schlimmeres tut für meine Weiber in den Schenken für meine Weiber in den Schenken für meine Weiber in den Schenken für meine Weiber für meine Weiber, für Weiber, Weiber, mit, mit Theater ist das ja überhaupt nicht umschrieben, was das ist. Das ist also eine totale Mischform mit, was was ich, Performance-Elemente und Theater und... Weiß es nicht, aber es hat eine, das geht halt wirklich aus dem Bauch raus und knallt halt auch den Leuten von den Bauch rein. Diese Sachen zum Beispiel, dass Leuten das Bier weggenommen wurde, ich fand das nicht weiter schlimm. Also ich meine, ich glaube nicht jetzt es schlimm gefunden, wenn das jetzt mein Wein gewesen wäre, der mir weggenommen wurde. Das war, dieser Biongai war jemand, der konnte sich keinen leisten, ich konnte mir leisten, warum soll ich mich da nicht wegnehmen? Das war, so, ich fand das nicht weiter schlimm, was nicht gefunden hätte, wenn ich irgendwie zehn von diesen Schnipsnette trinken müsste. Ja. Was ich äh, ganz merkwürdig finde irgendwie. Ein Stück animiert, unheimlich zum Trinken. Das stimmt. Ne? <lacht> der, der stets der Strammste ist, uns nun entnissen. Der beste Trunkler hat ihn gut genug. Das selbst hat er dafür hingeschmissen, der Zecher ohne Beispiel, dem den Krug kein anderer Mann je aus den Händen schießt. Der auch vor Verein ein Faultier war. Ihr himmlischen. Beschiebt nach Recht und Fuch, die arme Seele des wachs und da. Uh -huh. okay, der siebte Vers, der gediebte Seine Seine Tage müssen weniger werden und sein Amt müsse ein Anderer erlangen. Ich <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, wie allen, nichts als Gotteslohn! Nur Not treibt uns zur missetaten wie Hunger selbst aus dem Wald. Bin Franzose nicht zum Spaß. stamm aus Paris, na bei Ponspoise, werd ich am Galgen hochgezogen, Weiß ich, wie schwer mein Arsch gewogen ist. Seite wo das Lachen einem dann im Hals stecken bleibt und wo man dann ja, jetzt überspitzt gesagt, fast heulen könnte irgendwo, weil das einfach die Realität irgendwo ist. Ne? Du Ketzer. Du Demagoge. Solch dreiste Lehre zu verkünden, bist du Magister, Theologe, um diese These zu begründen? Ob arm, ob Reich, ob Blöde, Blöde oder Weise, ob Graf, ob Penner tituliert. Ob Narren, Pfaffen, uns viel viele Greise, hübsche Frauen, fein kostümiert, seit welchem Stand sie welchem Amt, kahlköpfig oder schön frisiert, der Tod. Erwischt uns allesamt. Der Tod. Wo ist die lustige Kumpfanei? <lacht> Wo ist die lustige Kumpfanei, die einst mit mir herumgehetzt? Die Burschen, die so flank und frei mit mir getollt, gegrölt, geschwätzt. Vermodert schon sind viele jetzt. Das finde ich total spannend, wie er also auch mit, den, mit uns äh, spielt. Also nicht uns nur was vorspielt, sondern wie er auch mit uns spielt und uns in das Spiel mit einbezieht. Ja Mädchen, wie man es auch betrachtet, bedenkt, wenn ihr ihn jammern hört. Ein altes Weib wird nur misachtet. Wie? Wie? Ja, du willst mit dem Erklingen noch im Ohr der schönen Helmschmidt wird beklagen, dass ihre Jugend sie verloren. Verzweifelt höre ich sie sagen: Warum? Hast du mich so geschlagen, verfluchtes alter Mörderin? Habt ihr den Laden schließen müssen? Ein krummer Pfaff euch kaum begehrt. Ein altes Weib wird weggeschmissen, Wer <lacht> ja, eine Mütze ohne Wert. Es hat mich sehr beeindruckt, wie er da auf offener Bühne einen Fisch ausgenommen und die Eingeweide durchs Publikum geschleudert hat. Das fand ich schon toll. Krächzen Klumpen schon gespuckt. Die Bauwollknäuel, was er weiß, als hätte ich ja ein Mönch verschlucken. <lacht> Wohl, die Brust, von Schmerz durchzuckt, zuckt ich, fühle mich wie ein alter Mann sehe ich, wie mich die Frau anguckt und ich und will doch noch ein Junger! Ihr <lacht> hey, euch ein schlimmer Tod ihr eil, ehe Schwarz fährt dort ihr hängt am Seil, verprasst nur das, was euer ist. Seid nicht auf Fremde habe geil, bedenkt. Wie ihr sonst enden müsst. <lacht> <lacht> das war <macht> Kaijin. <lacht> beschließt sein Testament François Mignon. Wenn dünn und zag vom Turm sein Sterbeglöckchen tönt, kommt zum Geleit herbei, wer mag, doch nur im purpurroten Frack. Zermatert an deine Liebe Pfahl, starb er und fluchte seinem Sack. Er verließ dies der Mortal. Edler Falke, bis ins Gras. Doch wisst ihr, wer sich empfahl? Vom Roten trank er noch ein Glas. Er verließ dies ja mortal. <lacht> ganz ehrlich sagen, wenn Villon, dann so. Weil ich bin wirklich der Meinung, der Mann kann wirklich aufstehen und sagen, François Villon, das bin ich, der gerade und aufrecht vor euch steht. Das ist so eine überzeugende Darstellung und Interpretation, dass man also wirklich Tränen kriegt, Tränen lachen kann, aber auch Tränen weinen kann. In rotem Schwefel, gelbem Operment, in siedend heißem leider sehr erbeiße in... Ungelöschtem Körper, der sich verbrennt, im schwarzen Pech, gemixt mit stinkigem Schweiße. In Laugen aus Urin und Wuchero scheiße im Spülig dick von Lebra Im Käse dreckiger Füße, Natterblut, gut umgerührt, mit Gallensaft vergoren, von Füchsen, Dachsen, Wölfen, wild vor Wut, muss man die Zunge der Verleumder schmoren. Im Hirnbrei eines Katers, der kaum mehr noch Zähne hat, um eine Maus zu beißen, im Geilfall des alten Köters, der so toll ist, dass er alles möchte zerreißen. Im Schaum der Esel, in die man muss schleißen, weil sie vom Hengst zu lösen nicht gelangen. Im Pfützdreck aus Vollnis und Gestank, draußen auf frösche Kröten, Giftschlangen, Rattenwagen einen Trank, muss man die Zunge der Verleumder schworen. In Sublimaten, die totbringend sind, in schwerendem Gekrös lebendiger Schlangen. Im Blute, das beim Aderlass gerinnt, das der war wenn Vollmond aufgegangen Schwarz oder grün im Becken aufgefangen, im los und was im Bütchen quirscht, wenn eine andere Säuglingswindeln drillt. Zum Schluss, lässt ist wie gesehen hat nichts verloren im Saft, den sich die Uhr im Puffer und Spiel, muss man nicht zugen, der Verleger schon scheiß Lufthansa. Die Botschaft von Guillon ist, äh, dass es empörend ist, äh, äh, dass nicht jeder äh, ist genug zu essen da, genug zu trinken da und so, was weiß ich nicht alles. Und anständiges begräbnis sollte auch noch drin sein. <lacht> Ich bin der U-Lala könig und ich bin sogar sein Vize. Oh Abend für Abend, Nacht und Nächte, hula uh, uh, uh, um Nach nem bisschen Hängeln vor a bit a bissel Betteln. Oh Abend für Abend, Nacht und Nächte, uh, uh, uh, um Kieß. der Suche nach Bekanntschaft, auf der Suche nach Vorwandschaft. Doch blöde Blicken, blasig blöder Bingel in mein Bier, hier, hier, hier, hier. Oh, Abend Abend, Abend, Nacht und Nächte, uh, um, Kiel. Oh, Abend Abend, Abend, Nacht und Nächte, uh, um, Kiel. Ich bin der Ulaa Königin. Und ich bin sogar sein Führer. Oh, Abend für Abend, Nacht und Nächte, uh, und um Kiez. Nach nem Biesken hechelnd vor, mit, bissel betteln. Oh, Abend für Abend, Nacht und Nächte, uh, um Kiez. Auf der Suche nach, Bekanntschaft, auf der Suche nach, Vorwandschaft. Doch blöde blicken, blasig blöder, Wänkel hinweist, Bier, Bier, Bier, Bier, Bier, Bier. Oh Abfall, Abend für Nacht und Nächte, Ruhe auf dem Kies. Oh Abfall, Abend für Nacht und Nächte, Ruhe auf uh, dem um, Kies. Oh Abfall, Abend für Nacht und Nächte, Ruhe auf uh, dem um, Kies. La <lacht> la <lacht> <lacht>